Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bevor wir mit dem Video starten, nochmal kurz der Hinweis, solltet ihr Interesse haben an der Academy, könnt ihr uns einfach kontaktieren. In der Beschreibung unten steht, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich würde sagen, wir schauen uns am besten direkt mal an, was ich so in den letzten Tagen gepostet hatte, beziehungsweise was wir auch im letzten Video schon angesprochen haben. Wir fangen einfach mal an äh, mit dem Plan, den ich hier hatte. Das war der 25.06. Ich mache das Blender-Thema aus da sieht man der orangene kasten wäre der zielbereich gewesen ich komme auch gleich zurück darauf warum es so ist ja ähm, dann hatte ich hier gepostet läuft alles nach plan ja ein wick durch diesen bereich wäre okay und eingeplant dann ähm, ist der bereich angelaufen worden und äh, von dort aus ging es dann jetzt nach oben und ich zeige euch jetzt mal kurz wie das Ganze hier zustande gekommen ist und ich werde das jetzt auch hier leaken, das ist am 24.06.2021 der Fall gewesen. Ähm, Entry war, waren diese drei Punkte, alle äh, diese vier Punkte, drei davon wurden eingelöst, der letzte leider nicht, das ist aber auch nicht schlimm, das passiert, das ist halt eben so. Wir haben dann hier das Stop Loss, ein Zweier Hebel, hier die Take Profits und Maximum, maximale Laufzeit. Es wurden alle drei abgeholt. Ich hatte es dann hier nochmal gepostet. Entry 1 erledigt, Entry 3, Let's Pump. Ja, Also eigentlich, äh, nee, hier Entry 1 und 2 erledigt, Entry 3, Let's Pump. Und danach ist es dann auch nach oben gegangen. Ich zeige euch jetzt auch, warum das so der Fall ist. Ähm, das, was ihr hier seht, ist... Ähm, mein Plan gewesen, dass wir hier eine Fünfwellenbewegung sehen mit einer ABC nach oben und der Zielbereich wäre hier oben. Ja? Das wäre dann die Welle 1, 2 und anschließend kommt ja dann die Welle 3. Wie ihr seht, ich nehme das Video heute Abend schon auf, das heißt ihr seht, es erst morgen früh, vielleicht ist bis dahin auch schon was passiert. Ähm, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig ist folgender Punkt ja? und den vergessen die meisten Leute weil sie sich zu sehr darauf konzentrieren, was aktuell, ähm, ja, falsch ausgedrückt, nicht was aktuell, sondern ähm, was wir gerade so in den Medien hören oder was da gerade in den Newsportalen rumgeht. Und deshalb spreche, spreche ich das jetzt auch gerne hier nochmal an. Also, ich möchte euch wirklich, ich möchte euch davor warnen, Leuten, zu folgen, die irgendetwas erzählen, von wegen, dass Bitcoin dieses Jahr 200 oder 300.000 Dollar wert sein wird. Das sind einfach nur Clickbait-Titel und das hat nichts mit TA zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass da irgendwie ein Realismus stattfindet. Das ist einfach nur Bullshit. Also bitte, bitte, bitte, wenn ihr etwas besser machen wollt, wenn ihr irgendwie am Verliere seid oder ähm... Wie soll ich sagen, ähm, wenn, wenn, wenn ihr merkt, dass irgendwas mit eurem Trading nicht funktioniert, weil ihr euch solche Leute anguckt, dann bitte schaut sie euch nicht mehr an. Ja, Diese Leute machen alles für Klicks, ja, aber die verdienen auch daran, dass ihr durch sie verliert, ja? denn Liquidierungen oder beziehungsweise... Ähm, Stop-Loss im Minus-Bereich, das gibt die meiste Kohle im Affiliate-Bereich und ich kann euch das sagen, weil ich selbst im Affiliate-Programm drin bin, vielleicht nach dem Video hier jetzt nicht mehr, aber ähm, ich möchte es angesprochen haben. Wir gucken uns jetzt mal an, was so ähm, auf uns zukommen könnte. Die Betonung liegt auf könnte und ich werde in diesem Video auch ausdrücklich nur über Bitcoin sprechen, denn es würde sonst den Rahmen der Zeit sprengen. Wir schauen uns als allererstes das das harmonic pattern von dennis an wenn ihr da mehr infos dazu wollt einfach auf den dennis seinen kanal gehen und euch das video anschauen mit dem Gar mit dem harmonic pattern im thumbnail und dieses pattern ist komplett ausgebildet und hat verschiedene anlaufzonen ja die wir sehen werden ich möchte jetzt einmal kurz darauf eingehen, dass das hier der Monatschart ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein 5-Minuten-Chart oder sonst irgendwas, der nicht ernst zu nehmen ist, sondern das hier ist der Monatschart. Sollte sich in drei Tagen und vier Stunden die Monatscandle nicht im Bullischen befinden, werden wir einen weiteren Monat mit Abverkauf sehen. Ich möchte keinem Angst machen oder sonstiges, aber man sollte auf jeden Fall erwähnen, dass es ein sehr, sehr ekelhaftes Umkehrmuster hier oben ist. Und dass der Zielbereich hier unten irgendwo in dem Bereich anfängt. Ja? Nach unten ist alles offen. Ich möchte einmal diese Variante zeigen. Und ich möchte euch jetzt was zeigen, was vielleicht viele von euch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben wollen. Ähm, aber ich werde es euch trotzdem zeigen, weil einer muss es ja machen. Ähm, und zwar leider beginnt der chart hier erst 2011 und nicht früher ich möchte jetzt aber auch nicht wechseln sondern ich möchte jetzt hier bleiben und ähm, ich zeige euch jetzt mal was wir eventuell auch sehen könnten und das ist folgendes es könnte möglich sein dass wir hier eine 1 sehen dass wir hier eine 2 sehen dann eine 3 nach oben ja und so weiter und so fort. Ihr kennt das Geschehen. Ja? Wichtig geht mir, äh, ist mir jetzt einfach nur, dass ihr versteht, warum ich gerade ziemlich, ziemlich, ziemlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen äh, vorsichtig bin, aber auf jeden Fall diese Möglichkeit offen lasse. Und zwar ist, der, ist das der folgende Punkt. Was wäre, wenn wir Folgendes hier sehen würden? Eine A, eine B, und jetzt eine C nach unten, um dann mit einer A 1, 2, 3 nach oben durchzupumpen. Das wäre dann eine sogenannte Flat, in der das hier praktisch die A wäre, dass hier die B und die C dann jetzt ein Anschluss kommt. Inwiefern das Ganze gecountet werden kann oder sonstiges, werde ich mich vielleicht mal dran setzen und mir das ganze angucken weil es ist doch schon ein bisschen komplizierter auf so eine lange time range aber das ist auf jeden fall eine möglichkeit die man hier auf jeden fall in betracht ziehen sollte nun der nächste punkt wir könnten hier natürlich auch erst die drei gesehen haben ja und da sollte man dann auf jeden fall aber auch wissen dass auch hier das minimale Ziel einer Korrektur bei 22.144 sein darf. Minimale Korrekturziel. Das ist das minimale Korrekturziel. Das normale Korrekturziel befindet sich zwischen dem 05er Fibonacci Level und dem 0618er Fibonacci Level. Sollte es so sein, dass wir zum 0618er Fibonacci kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 0786er Level äh, testen, ebenfalls gegeben. Ich möchte wirklich keinem irgendwie Panik machen oder sonstiges, aber wenn man sich den Monatschart anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass wir in der ganzen Vergangenheit noch nie, aber wirklich noch nie so ein ekelhaftes ähm, Umkehrpatern äh, äh, äh, im Chart hatten. Und dass man diese Art von Pattern nicht unterschätzen darf. Denn wenn man sich den Daily Chart anguckt, ja, ich mache das da mal gerade kurz, obwohl das lasse ich mal kurz... Wenn man sich den Daily anguckt, hier zum Beispiel war so ein ähnliches Pattern, es ging nach unten. Dann haben wir hier so ein, ja gut, das hier kann man schon immer danach, äh, das kann man nicht mehr so sehen. Aber hier zum Beispiel ebenfalls mögliches Evening Star ab nach unten und diese Bewegung kam. So, jetzt meine Frage, ist es nicht so, dass alle YouTuber meinten, wenn diese Linie hier hält, haben wir einen bullischen Lauf weiterhin. Wir brauchen uns keine Sorgen machen oder sonstiges. Diese Linie ist gebrochen. Diese Linie wurde gerade geretestet und wird wahrscheinlich jetzt noch einmal geretestet. Und ich kann euch sagen, das was danach kommt, wird vielen von euch nicht gefallen. Und ich werde mir jetzt auch wirklich das Recht rausnehmen und wirklich sagen, ihr müsst euch das unbedingt, aber wirklich unbedingt in eurem Kopf einprägen. Wenn ein institutioneller, Käufer, äh, ein institutioneller Käufer nicht interessiert ist, einen Boden zu kaufen, der für euch wie ein Boden aussieht, dann ist es kein Boden. Und dieser Michael Saylor mit seiner My micro Strategy ist für mich keine institution das ist ein bubble käufer ja das ist ein träumer und das ist jemand der schon unzählige gelder verbrannt hat und genau das wird jetzt diesmal wieder das wird diesmal wieder passieren denn es sollte nicht mehr viel fehlen und auch diese käufe sind im minus und dann kann er sich auf jeden fall darauf einstellen dass äh, es definitiv äh, wellen schlagen wird ich kann euch nur sagen Haltet im Auge, ob CraySkull anfängt Bitcoins zu kaufen und zwar physische Bitcoins zu kaufen. Ja? Und wenn CraySkull das tut, dann könnt ihr drüber nachdenken zu sagen, alles klar, hier könnte sich ein Boden bilden. Wir sind aber in einem Bereich und dieser Bereich ist einfach noch absolut Null, aber wirklich Null in einer Kaufzone. Von und da möchte ich einmal kurz dafür folgendes einblenden und zwar gehen wir dafür einmal kurz hier rein ja ihr könnt hier auch die seite gucken tokenview.com kreyskull ist nämlich so transparent, dass sie zeigen, was sie kaufen und was sie verkaufen. Und wenn man sich anguckt, dass wir in sieben Tagen 250 Bitcoin verkauft haben, dann können wir ausrechnen, wie viel das auf den Tag waren, wenn bei, an fünf Tagen nur verkauft wird. Und genau dieses Schema fahren die seit, äh, äh, seit 56.000. Ja? Und ich gehe davon aus, dass dieser Betrag, der hier hinten steht, auf jeden Fall mindestens noch verdreifacht wird bis es zu einer möglichen Bodenbildung kommt. Es wurde kein einziger Bitcoin gekauft. Es wurde kein einziger Ethereum gekauft. Ja? Das Einzige, was gekauft wurde, das sind LTC, also Litecoins und Bitcoin ähm, Cash. Warum? Kann ich nicht sagen. Oder hier Stella, also kleinere Coins halt eben, ähm, die wurden gekauft, weil die im relativ günstigen Verhältnis anscheinend stehen. Ähm, aber die großen, die Top, die Top-Performer, äh, Mutter und Vater, wie man es so sagen kann, die sind momentan im Abverkauf und das bedeutet nichts Gutes. Deswegen, lasst euch nicht verarschen, werdet, werdet äh, schlau und schaut euch an, was der Markt euch zeigt und wenn der Markt euch im Monatschart Evening-Star-Pattern zeigt, dann heißt das alles andere, als dass es ein bullischer Markt werden wird. Ja? Wir gucken uns das auch gerne noch kurz an wie jetzt die nächste Zeit aussehen wird in meinen Augen. Und zwar wird es wie folgt aussehen. Wir werden hier folgendes sehen. Wir werden wahrscheinlich diese Bewegung hier sehen. A, B, C, Abfahrt. Ja, und da könnt ihr euch jetzt noch so auf den Kopf stellen, weil euch das nicht gefällt, weil es in eure Traumwelt nicht reinpasst, dass der Bitcoin so tief fallen könnte, aber ich kann es euch nur nochmal ans Herz legen, ihr seid nicht die Market Maker, eure Träume zählen hier nicht, sondern das ist die pure Realität und wer das nicht verstehen will oder das nicht akzeptieren möchte, dass es halt eben nicht nur aufwärts geht und dass es auch möglich sein kann, dass der Kurs auf 64.000 geht, um anschließend auf 10.000 nach unten zu gehen oder auch nur auf 20.000 nach unten zu gehen, der ist auf jeden Fall falsch in diesem Markt, was das Trading, an, uh, Trading angeht, denn der ist mit Emotionen gespickt und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einfach nur, dass ihr ähm, rechtzeitig aus der ganzen Geschichte rausgekommen seid, denn was uns bevorsteht, sollte... Und ich betone, sollte kein Wunder geschehen und der Markt pumpt über die 40.000, 45 45.000 hoch, ja. Was uns dann bevorsteht in den nächsten Monaten, ja, oder in dem nächsten Jahr, das wird definitiv nichts Schönes für die Leute sein, die bei 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 eingekauft haben. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich freue mich über einen Daumen nach oben von euch. Teilt und kommentiert dieses Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und, äh, ja. Habt einen schönen Start in die Woche, euer Kryptozagi von der Bulversberg Academy. Macht's gut, ciao.